Herzlich willkommen bei World Worldchanger, dem Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburger G. Der Klimawandel ist mittlerweile auch hier bei uns in Salzburg angekommen. Umso wichtiger ist es jetzt, mit diesem Thema sehr sensibel umzugehen. Die Salzburger produziert jetzt schon 100 Prozent sauberen Strom für Salzburg und auch die Digitalisierung, man glaubt es kaum, hilft dem Klimawandel entgegenzuwirken. Es gibt aber auch einige Klimamythen.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 Ist Klimaschutz nur etwas für Gutmenschen oder betuchte Bürger? In der nächsten Folge von Worldchanger gehen wir weiteren Klimamythen auf den Grund und schauen uns an, welchen Beitrag jeder Einzelne von uns leisten kann. Um den Klimaschutz geht es auch bei der Energieberatung der Salzburgi. Die Energieberaterinnen und Energieberater sind täglich in ganz Salzburg unterwegs, um in Sachen Energieeffizienz zu unterstützen. Einen neuen Kollegen möchten wir Ihnen jetzt vorstellen.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 Sommerzeit ist Urlaubszeit und aus diesem Grund freuen sich schon alle auf den wohlverdienten Urlaub. Und wie soll man den aber nachhaltig gestalten bzw. sein Zuhause verlassen? Aus diesem Grund habe ich mir jetzt den Chef der Energieberatung der Salzburger, Hermann Christner, eingeladen. Hermann, wie soll man sein Zuhause jetzt vor dem Urlaub verlassen? Wie startet man hinein in den Urlaub? Nun, gut geplant ist halb getan. Also Halb getan heißt in dem Fall, mit möglichst wenig Umweltbelastung seinen Urlaub zu beginnen. Natürlich ist der Effekt, die Urlaubsreise an sich. Aber man sollte auch an das Zuhause denken, das bleibt zu Hause. Sprich, das Zuhause sollte in der Abwesenheitszeit möglichst wenig Energie verbrauchen, keine Standby-Verbräuche, Geräte ausschalten, wo es geht, mit zwei großen Ausnahmen. Das ist einmal die Lebensmittelsicherheit und einmal die Gebäudesicherheit. Das heißt also Kühlschrank und Tiefkühlschrank sollten weiterlaufen. Und auch wenn Sie eine Anwendung haben, die Alarm ist, die Gebäudefernsteuerung ist, die Überwachung ist, muss natürlich weiterhin mit Strom versorgt sein. Und das geht am besten mit Checklisten, damit man ja nichts vergisst aber auch nichts Unnötiges dann im Urlaub dabei hat, was man gar nicht braucht. Ich kenne das die Checklisten, was man alles im Urlaub mitnehmen soll, jetzt noch eine zweite Checklisten, dass man es zu Hause ordentlich verlässt. Interessant, genau, ja. Genau, da gibt schon fertige Checklisten zum Abhackeln, was man alles ausschalten soll, was man unbedingt wieder einschalten soll. Es ist Total simpel und sicher. Nachhaltigkeit und der Weg zum Urlaub, zum Urlaubsort. Wie schaut das aus? Wie kann man diesen Weg nachhaltig gestalten, um seinen kleinstmöglichen Fußabdruck zu hinterlassen? Also das ist eigentlich die entscheidendste Größe, wenn man weiß. An- und Abreise sind rund 75 Prozent der Emissionen der Umweltbelastung im Zusammenhang mit dem Urlaub. Und natürlich ist vom Urlaubsziel abhängig. Je weiter weg, umso höher ist das Flugzeug, wissen, dass ein Fernreise natürlich richtig viel Emissionen verursacht. Auf Kurz- und Mittelstrecken sind Bus und Bahn schon richtig gute Alternativen. Also Städtereisen, es gibt so gut wie zu jeder Stadt eine sehr gute Bahn- und Busverbindung. Und natürlich, das Auto ist auch Option, wird vielfach genutzt. Da gibt es viele Möglichkeiten, also zum Beispiel Spritsparreifen verwenden, sind ungefähr 5% Ersparnis. Auf jeden Fall den richtigen Reifendruck, zu wenig, ein halbes zu wenig Luftdruck sind 5% mehr ah, Spritverbrauch. Und äh, spritsparend fahren, das Gebot der Stunde, sprich vorausschauend, gleichmäßig und niederdurig, das bringt, wenn man 10.000 Kilometer fährt bei bei flott, äh, 200 Euro Ersparnis. Kann man jetzt zusammenfassen, wenn man mit der Bahn unterwegs ist, hinterlässt man den geringsten ökologischen Fußabdruck? Stimmt, die Bahn ist das umweltfreundlichste Transportmittel. Und wenn wir jetzt mit dort sind, dann soll es ja natürlich auch Gaudi auch sein. Ja? Wie kann man sich den Urlaub denn so nachhaltig gestalten, wie es irgendwie geht? Natürlich soll es ein Gaudi sein. Urlaubszeit ist Genusszeit, Freizeit und Entspannung. Es beginnt beim Quartier. Man kann sich dort da das Quartier aussuchen nach Lust und Laune, aber auch danach es gibt Hotels, die einfach Umweltzertifikate haben, die belegen, wie sie mit den Lebensmitteln, wie sie mit den Ressourcen umgehen. Und es gibt da jetzt einen Trend, das ist Campen und Zelten, der ist hinsichtlich Umwelteffekt natürlich äh, vorteilhaft, das eine. Und das andere ist natürlich Genuss, sprich Essen und Trinken. Auch da ist es, sie entscheiden, was sie trinken was sie essen, woher die Lebensmittel kommen, wie die produziert werden und wie dann mit den Lebensmitteln umgegangen wird. Also es liegt eigentlich in der eigenen Hand. Und die Rückreise sollte ja ähnlich gestaltet werden, als wie die Hinreise schätzen. Für die Rückreise gilt das Gleiche. Gut geplant, ist wiederum halb getan mit möglichst wenig Umwelteffekt. Soweit man es selbst in der Hand hat, sollte man überlegen, wann fährt man, welche Route nimmt man, damit es die kürzeste und schnellste ist. Damit man auch einen Stau auskommt, denn ein Stau ist wiederum ein Spritverbrauch und ich denke auch ein Nervenverbrauch. Und wenn es Flug ist oder ein Bus oder Bahn, hat man natürlich diese Entscheidungsfreiheit nicht. Da kann man zumindest sagen, bin ich dann am Flughafen und dann fahre ich von dort nach Hause mit einem Öffi. Und wir haben ja auch einige Mal über die Heizung gesprochen. Die sollte man ja, wenn man auf Urlaub fährt, ja auch ausschalten bzw. die Warmwasseraufbereitung zurückdrehen. Also beim Sommerurlaub gilt es natürlich, alles ausschalten, ganz klar. Wenn es ein Winterurlaub ist, dann sollte man die Heizung nicht ausschalten, sondern temperieren. Aber jetzt sprechen wir vom Sommerurlaub. Ja, genau, dann wünsche ich einen schönen Sommerurlaub. Und das war Worldchanger, das Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburger. Ich freue mich sehr auf das nächste Mal.